So liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich komme aus einer kleinen Winterpause zurück. Mein letztes Video ist ja schon ein paar Wochen her. Aber das macht nichts. Heute ist wieder wunderschönes Wetter. Ich habe heute auch den kleinen Kocher mitgenommen, den ich noch gar nicht so großartig gefilmt habe. Und heute stelle ich euch ein bisschen meine Ausrüstung vor, was ich so eigentlich immer mitnehme. Ja? Und möchte euch auch so ein bisschen die Kamera vorstellen. Ja. Ich bin auch auf einigen Facebook-Gruppen unterwegs und da ist mir aufgefallen, dass wenige ihre Kamera wirklich beherrschen. Und ähm, für Sony oder Canon oder sowas, da gibt es ja genug Videos auf, auf YouTube. Aber für Lumix eigentlich nicht so viele. Und diese Lücke möchte ich jetzt extra für euch ein bisschen schließen. Weil die Menüführung ist ja eigentlich identisch. Egal ob es die S1 oder die G9 oder die G81. Ja. Im Kern. Ist es identisch? So dabei stelle ich noch mal kleines Geschütz hier vor, das Sigma 150 600 mm Sports ja, und wartet, bis hier meine Nudeln kochen. Aber es dampft schon, oh. Oh, wenn ich das riechen könnte, ey. einfach der Burner, Leute ist nichts Weltbewegendes, aber auf einer Tour ja, so ein bisschen zu kochen ist eigentlich der Wahnsinn. Oh. Ich muss natürlich erst mal warten, bis hier die super fertig ist. Das Wasser ist ja nicht warm, aber es zischelt schön. So, das ist hier ein, ein stinknormaler Kocher hier, also ja, so 20 Euro bei, bei Amazon, glaube ich. Die, die, ähm, die Gasflasche, die kann man ganz leicht wieder ähm, verschließen mit dem Deckel hier. Ja. Alles absolut safe. Ja. Und Leute, nicht vergessen, ich habe jetzt so eine Unterlegmatte, die ist bis zu 1000 Grad hitzebeständig und vor ähm, Feuer geschützt. Man möchte ja keine Schäden verursachen. So, da haben wir noch was für die Vögel. Bisschen trockene Nudeln. Weil wir wollen ja auch ein bisschen an die Tiere denken. Freunde, Freunde, das ist ein, das ist ein, ist einfach herrlich. Länger, länger, länger, länger. So. Jetzt macht ein bisschen den Deckel drauf, dass auch die Hitze schön drin bleibt. So, Freunde. Wie gesagt, ich habe hier das, die Lumix S5. Ähm, ist noch nicht die Mark 2, ist noch die erste, die habe ich mir damals für knapp 2000 Euro mit Objektive mir gekauft. Ja. Später hinaus ähm, habe ich dann das Sigma 150-600mm Sports mir zugelegt. Ja. Weil einfach, ja, wenn man Tiere und Natur ein bisschen festhalten möchte, dann kommt man um so ein Geschütz leider nicht rum. So, an meinen letzten Videos hatte ich eigentlich immer ein drei dabei. Heute versuche ich mal dieses Einbein hier zu, zu testen. Ja, das von Ronai. Ja, so muss ich mich erstmal richtig einfuchsen, wie das alles hier funktioniert. Ja, das so. schaue ich dann später. So. Der Grund ist dafür. Weil Sigma baut schon recht leichte objektive das muss man ja sagen ne? das objektiv wiegt etwa ich glaube 2100 gramm glaube ich man sollte ja sich vorher natürlich schlau machen und wenn man das dann so die ganze zeit hält ja man hat zwar diesen dreipunkt aber irgendwann wackelt die kamera und da kann man auch ganz leichtes Einbeinstativ nehmen so. Und ich habe hier die Möglichkeit, hier einfach... Oh, die Suppe ist fertig. Mm, jem, jem, jem, jem. Das heißt jetzt nämlich... handschuhe Freunde Handschuhe, sollte man immer kiffbereit haben? Aber weil ich natürlich immer ein bisschen vorplane, habe ich immer Handschuhe mit. Das liegt aber auch daran, weil die Hände sind hell und so verwischt es ein bisschen in den Konturen. In meiner Jacke. habe ich noch so eine, eine Kapuze drin, die auch das Gesicht verhüllt. Das ist extra eine Jägerjacke. So, jetzt nehmen wir das mal runter. Nehmen das mal hier. Mach das wieder ab. Zack. Zu. Und So. Und das muss noch ein bisschen kalt werden. So. Oh. Wenn die Kamera diesen Duft anfangen könnte, ne? Oh, Meine Freunde. Und dann die warme Suppe zu schlürfen. Das ist einfach der Hammer. Oh. oh, der Duft alleine. Da schlägt sogar die Brille an, hier. Oh, der Duft, ich kann es tausendmal sagen. Das schmeckt ganz anders wie zu Hause in der Küche. So, Freunde, ich esse jetzt hier noch gemütlich meine Nudel zu Ende müssen wir dabei nicht so gucken ja und ich melde mich gleich und dann gehen wir ein bisschen an die Kamera also Freunde bis gleich so Freunde dann habe ich hier das Mikrofon das setze ich einfach hier an den, an den Blitzschuhe an, So, schraube das fest, dann habe ich hier neben mein Mikrofoneingang, mache ich gerade auf, ja. das Kabel schwinge ich eigentlich, eigentlich immer rum, weil dann, weil dann klappert es nicht rum und ähm, habe ich später auch nicht im Ton drin. So, da stecke ich einfach hier rein. Zack. Und somit steht das Mikrofon. Dann kann ich hier noch einschalten. Ist auch ein externer Akku verbaut, den habe ich jetzt einmal geladen und ist immer noch voll. prozent ne? voll. Und ja. hätte ewig das Ding. So. Und dann kann ich hier schön filmen. Ich habe hier ähm, noch einen Kupferreingang. So, da kann ich halt so. Das ist jetzt hier mein Setup fürs Tierfilmen. Ähm, ich habe hier eigentlich noch einen Griff dran. Ja, damit, wenn diese Schelle hier ist, dann unten ne, am Stativ. Und dann kann ich hier den Griff nehmen. Zeige ich euch auch gleich. Dann habe ich hier das kleine Einbein-Stativ. Mach ich mal los. So, das kann ich dann einfach hier, Ich auch alles mit Wasserwaage, dann kann ich das hier einfach auf diese Case swift platte setzen, fest. So, dann habe ich hier neben dieses Drehrad und jetzt kann ich das einfach drehen. hier noch aufschrauben und dann habe ich ein ganz leichtes Stativ ja, und kann schön ähm, fotografieren und kann es gleich wieder mitnehmen. So und dann kann ich hier schön filmen. Ja. So. Da oben, da kreist wieder der Mäusebussard, den Versuch später mal einzufangen. Mit dieser Kamera. So. So. dann habe ich natürlich Ersatzakkus für die Insta 360 und für die Lumis Kamera. Ja, ähm, Muss kein Originaler sein, die sind äh, beinahe genauso gut. So. Dann ganz wichtig: Licht, Freunde. Ähm, bei meinem letzten Video, wo ich am See war, hatte ich das auch am Anfang im Einsatz. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was ich eigentlich so großartig immer mitführe. Es liegt auch manchmal situationsbedingt, dass ich noch das eine mitnehme. Zum Beispiel letztens hatte ich ja auch äh, das Nachtsichtgerät dabei, ja. Was ich auch noch vergessen habe, bis ich hier nicht laufe, die nehme ich eigentlich auch immer mit. Ich ja? benutze eigentlich selten, nur wenn ich halt längere Strecken laufe, dann hänge ich mir die um und dann bauen wir die Kamera hinten irgendwo rum. Jetzt zeige ich euch mal die Kamera. Das heißt, um euch das ein bisschen besser zu zeigen, werde ich das große Sigma... So, Mikrofon machen wir wieder aus. Wenn ich jetzt mal abschrauben. So, das heißt, man einfach... Klack... Klack. Aus, ja? so. Jetzt könnt ihr auch mal richtig den Sensor sehen. Man sollte niemals mit den Fingern hier reingreifen. Aber ich blase mal aus. Ja. Weil Dreck auf der Linse sieht man im Bild. Dreck auf dem, auf dem Glas eher weniger. Ja. Zack. Mache ich zum Beispiel auch sehr viele Fotos, aber weniger von Tieren, sondern von Gras, Bäume und so weiter. Ja. Ist extrem nicht stark. Ja. Benutze ich auch, wenn ich nachts filme. Ja. Und muss auch die ISO nicht so weit hochschrauben. So, liebe Freunde, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Mir auch. Ich bin jetzt erstmal zum Schluss gekommen. Ich werde natürlich noch in einem anderen Video, noch die ganzen Menüpunkte hier, ne? Werde ich alle noch bearbeiten. Werde ich euch noch alle erklären, ich dieses Hybrid-Log Gamma ist, ja? Weil die Kamera kann auch in HLG filmen, sogar intern kann auch hlg bilder machen das und um das mal kurz wegzusagen, das hat was mit hdr zu tun komprimiertes hdr ähm, ja, dann werde ich noch ein video machen wo ich genau auf das kleine geschütz hier ähm, hinkomme man sollte natürlich immer den deckel drauf machen hält besser so. Ja, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und diesmal ohne Pause. Also, ich wünsche euch alles Gute. Haut rein. Ciao, ciao.